Jetzt willkommen zu Panel 5. Der Titel des Panels ist Übergänge bei Nishida und wir haben zwei Präsentatoren, Anna Francesca Greco von der Universität Hildesheim und Philipp Goyanov von den Universitäten Prag und Wien. Und ja, Francesca Greco wird beginnen. Wir haben pro Vortrag 45 Minuten für Präsentation plus Diskussion. Äh, wenn 30 Minuten rum sind, gebe ich ein kleines Zeichen. Ja. Dann kannst Danke. du selbst entscheiden, wie lange du drüber okay. redest. Okay. <lacht> so. okay. Danke. Ich würde dann sofort äh, loslegen, weil ich nicht ganz sicher bin, wie lange das dauert. <lacht> Und ob ich das steuern kann. So, Meine äh, Präsentation trägt den Titel äh, Passo Seca Grenze. Übergangsorte zwischen Identitäten und Differenzen. In Verbindung zu dem Thema der vierten Konferenz der European Network of Japanese Philosophy ist es das Ziel meines Beitrages, die Natur und die Modalitäten von Übergängen zu untersuchen, so wie sie zur Aufstellung einer philosophischen Methodik führen. Dafür, wenn ich mich am charakteristischen Denkenvorgang Kitaros orientieren und werde der Entwicklung seiner Logik des Ortes in den Werken Ort und Ortlogik und religiöse Weltanschauung, beide in der Übersetzung von Rolf Elberfeld folgen. Und am Ende nicht die Darstellung in meiner noch unvollständigen Forschung näher zu rücken, welche aus einer Kritik am Dualismus kommt und sich in diesem Kontext auf einer phänomenologischen Abhandlung der Grenze im Sinne der Schwelle fokussiert. Leitfaden der Argumentation wird das übergehen bleiben. Und dementsprechend werden nishidasche Begriffe wie Ort, Welt unterschiedliche Übergang Übergangsmöglichkeiten schildern, die uns zu einer Untersuchung der Auffassung von Grenze führen. Meine Interpretation dieser Ausdrücke dreht sich um die unterschiedlichen Bewegungen und Richtungen des Übergehens. Das Übergehen ist eine vielfältige Bewegung, wobei sie eine Durchgangsphase aus einem Zustand zu einem anderen bezeichnet. Diese Veränderung öffnet die Transitivität einer Zwischenstufe, die zwei oder mehrere Ebenen verbindet. Aber Übergang beschreibt nicht nur ein Wechselmoment, sondern vielmehr eine allgemeine Umgestaltung jeglicher Verhältnisse im Religiösen zum Beispiel überträgt sowie im politische, wie Exponatio Urbis, sind Ort und Welt werden hier als Strichworte verwendet, die auf dem Stand von nicht das Gedanken in den Jahren 27 und 45 zurückgehen, wobei das Leitwort Logik und der Erkenntnistheoretische Ansatz bei ihm eine Konstante geblieben sind. Logik ist bei Nishida nicht äh, mit einem formalen Logik gleichzusetzen, sondern stellt eine Methode dar, der Nishida folgt, einerseits um zum Ort des Absoluten nicht zu gelangen und andererseits um Welt zum Ausdruck zu bringen. Diese suchende Methodik ist in seinem Text deutlich performativer erkennbar. Ich zitiere, es handelt sich vielmehr um Texte, die im Kernbereich philosophischer Grundlegung neue Wege suchen. Diese Situation gibt der Philosophienische das zugleich eine eigentümliche Dynamik, die zu weiteren Auseinandersetzungen herausfordert. Ich zitiere die Einführung von Rolf Elberfeld. Um zu zuverlässig seiner eigenen Gedankenentwicklung zu folgen, geht Nishida stets von einer Intuition zu einem anderen Ausdruck unter verschiedene Einflüsse über und immer wieder, ich zitiere nochmal, immer wieder zieht er im Lauf seines Textes neue Topoi heran und um seinen Gedanken aus verschiedenen Richtungen zu erproben. In Bezug auf die eigentümliche, philosophische und rhetorische Methodik seines Vorgehens von den Vorworten zu seinen Werken merkt Rolf Elberfeld an, dass Nishida, dass Nishida selber es nicht für notwendig gehalten hat, diese Spuren seines Denkens zu verwischen. Diese Spuren, diese Spuren gehören wesentlich zum Philosophieren Nishida und sie zeigen uns die Gestaltung von Übergängen in seinem Denken. Nishida ist ein Denker des Übergangs, schreibt Rolf Eberfeld weiter in seiner Einleitung zur Logik des Ortes. Und seine, Philosophie, und seine Philosophie ist eine immer offene Denkwerkstatt, würde ich hinzufügen. <lacht> somit, somit sind seine Texte Suchbewegungen, situiert in einem weltgeschichtlichen Prozess, und von daher ist es kein Wunder, dass diese Situation nicht zu kristallisierenden und leicht nachvollziehbaren Texten führt. Diese Vorgehensweise zeigt performativ die Bewegung des Übergehens wohl als einen Schlüsselstein auf, der uns einen besonderen Zugang zum Denken Nishida erteilt. Hier werde ich mich eher mehr auf die Art und Weise als auf die Inhalte im Hinblick auf das Wechselspiel zwischen Identitäten und Differenzen konzentrieren. Die Kernbewegung die des Ortaufsatzes weist sich als übersteigender Subsumptionsprozess aus, die sich nach außen ausrichtet und dabei nach einem Ort, was schon, sucht, der alle Existierenden sich umfasst. Die Leitidee des Aufsatzes ist es, dass ein Seiendes sich in, etwas befindet, befinden muss, sich in etwas befinden muss. Und wenn Dinge einmal entdeckt haben, wo sie sich befinden, werden sie, was sie wirklich sind. Nishida bohrt im gesamten Aufsatz an vielen unterschiedlichen Orten immer tiefer beim Gegenüberstellen der Gegensätze bis zur Auflösung derselben. Die Suche nach diesem allumfassenden Ort, was Nishida einfach Basho nennt, startet und setzt sich fort, indem man gegen bestimmte Grenzen stößt und sie dann übergeht. Auf diesem Weg wird beispielsweise das Urteil, ich zitiere Nishida, das Urteil ein selbstidentisches. Er reißt seine Grenze und übersteigt dann die Umrisslinie des Selbstidentischen. So wird es zum Willen. Das Überschreitende dieser Grenzlinie führt uns letztendlich tiefer hin zum Ort des absoluten Nichts, worin alle anderen Orte und Gegenstände gespiegelt werden. Selbst wenn, ich zitiere nochmal, nicht wieder, selbst wenn man beide, Form und Inhalt in diesem Fall, vereinigt sind und sich ein einziges Ganzes vorstellt, muss es einen Ort geben, in dem diesen Ganzen gespiegelt werden kann. Und ich zitiere weiter: Der Ort als solcher muss transzendent sein. Dieser Wendepunkt, dieser Wendepunkt bedeutet also für mich, äh, schreibt Nishida, durch den allgemeinen Begriff über den bereits bestimmten Ort hinauszugehen und vom Unterbegriff zum Oberbegriff zu äh, herüberzugehen. Hier kann das Prädikative zum Epokämenon werden. Da die Subjektebene, die bisher, bisher das Sein war ganz und gar, wie sie ist, in die Prädikatsebene versinkt, ist auch der Wille enthalten, der das Allgemeine unter das Besondere subsumiert. erklärt Nishida. Diese Bewegung entsteht aus der Radikalisierung des Standpunktes bis zur Verschwindung derselben in der Beziehung zwischen Gegenständen. Die sich im Ort wie im Raum treffen. Das Übergehen der unterschiedlichen Orte ist zentral, weil sich damit die sich auf verschiedenen Orten befindenden Dinge steht umgestalten. Das Bewusstsein überhaupt ist das Übergangstor vom gegenständlichen Nichts hin zum Wahl nichts, indem er das Bewusstseinsakt auch das Bewusstseins überhaupt übersteigt. Dass das Übergangstor zum Wein nichts ist, verwandelt sich zum Willensakt im weiten Sinne. Im Text spielt Nishida mit dem Wechsel der Perspektive. Das Bewusstsein nimmt nie eine bestimmte Perspektive an oder hält sie fest, weil das Schlechtdieniges Nichts freier Standpunkt ist. Also kein Punkt, sondern ein Ort oder besser gesagt ein Feld, oder ein gegenstandloser Gegenstand. Dieser Standpunkt ist der Standpunkt der Beziehung zwischen Dinge, welche Beziehung keine Substanz besitzt. Wenn, je, wenn jedoch, ich zitiere nochmal nicht wieder, wenn jedoch die Substantialität der Dinge übergeht in die Beziehung zu dem Ort, worin, in dem sie sich befinden, werden die Dinge auf Kräfte reduziert und der Ort auf ein Kraftfeld. Ich zitiere nicht wieder weiter. Die verschiedenen Ebenen und Schichten der ineinander und übereinander gelagerten Orte sind im Letzten weder verankert in einer ideelle, eine ideelle Welt der Ideen noch in einer irgendwie substanzieller verfassten Grundlage, schreibt Eberfeld in der Einleitung vom Übersetzungsband Logik des Ortes. In seinem Aufsatzort legt Nishida den Fokus auf dem Ort, worin, worin alle Dinge sich befinden müssen, und gibt diesem damit, meiner Meinung nach, den Eindruck, ihn gegenüber andere Orte zu privilegieren. Die von Nishida beschriebenen Orte sind keine räumliche, ausgedehnte Gegenstände, da sie nur in der Beziehungs Beziehung bzw. im Übergang von einem Ort zu einem anderen gesehen werden. Diese Orte sind also die Übergänge, die uns zu den Dingen bringen, wie sie wirklich sind. Im Übergang entdecken, entdecken wir hervorhebend etwas mehr als die schlichte Veränderung eines Hinwegsgehens und nicht durch das Vergleichen von Gegensätzen. Das Unvereinbare... Des Ortes, des Ortes des Bewusstseins als Nichts und des Ortes des Seins lässt den Ort der Kraft hervorgehen. Im Übergang vom Ort des Seins zum Ort des wein Nichts geht die Welt der Kraft hervor. Insofern es sich beim Ort des Seienden um bereits bestimmten, bestimmtes Seiende handelt, können wir die Kraft nicht erkennen. Trotz der Komplexität dieser Bewegung, die sich gleichzeitig zum Allgemeinen übersteigt und hin zum Besonderen versinkt, sehe ich in Nishi das Beschreibungen eine gewisse Linearität, die zielorientiert zum standlosen Punkt des, des Orts des absoluten Nichts strebt und versucht, diese Entdeckung nicht aus den Augen zu verlieren. Beispielsweise schaut man zum Ort des Absoluten nicht aus, des, aus der Perspektive des Orts des Seins nach außen. Und aus der Perspektive des Ortes des Absoluten nicht empfindet man alle Orte wie in ihm selbst einverleibt. Um zu sagen, dass, ich zitiere Nishida, Urteil und Wille sind Erscheinungsweise bzw. Modi des Ortes des Nichts. Aus der Perspektive des Seins ist der Ort gegenüber tatsächlich ein Nichts bzw. nichts Erkennbares, weil man aus dieser Perspektive nicht erkennen kann. Aus dem Ort, worin befindlich, aus dem, worin befindlichen, kann man alle mögliche Perspektive annehmen und zugleich verlassen, weil, weil er sie alle in sich enthält und er selbst ein Nichts ist dass in diesem Ort alles empfangen werden kann. Der Ort des absoluten Nichts kennt in seiner allumfassenden kein Außen sozusagen, kein Fremden mehr. Ich zitiere, nicht wieder. Es ist kein Besonderes, das unter ein bestimmtes Allgemeines subsumiert wird, sondern er zerbricht den Ort des Seins und in ein, und ist eine Art durchsprechende der Subsumptionsbeziehung. Sich befinden in einem Ort im Sinne des Sich überlagern, worauf alle Orte sich gleichzeitig befinden und einander übergehen, führt zum Primat der Einverleibung des In, auch wenn es feld- oder ortaft verstanden würde. Ich zitiere nicht da nochmal die Berührung, von einem Standpunkt mit einem höheren Standpunkt ist nicht so vorzustellen wie bei einer Linie und einem Bogen, die sich in einem Punkt berühren. Vielmehr lagen sich verschiedene Allgemeine bzw. Orte übereinander. Das heißt, es befinden sich in unendlicher Weise Kreise wiederum in, einen, in anderen Kreisen. Das gleichzeitig an der Modalität des Übergehens bis zum basche ist, dass der Ort des Absoluten nicht von der Welt übernommen und erweitert wird. In der Welt sowie im Ort gehen die Unterschiede zwischen den Dingen und Orten nicht verloren, wie Elberfeld betont, ich zitiere, Nishida bleibt nicht dabei stehen, der Ort des Absoluten nicht zu thematisieren, sondern ihm geht es auch darum, die verschiedene Ebene der menschlichen Wirklichkeit, auch durch, äh, Wirklichkeit durch den Gedanken des Ortes zu erhellen. So unterscheidet er dem Ort des Seins, dem Ort des Nichts und dem Ort des Absoluten Nichts, der alle letzte und allumfassende Ort worin ist. Zitat Ende. Dieser Ort wird von Nishida als aufnehmender und vereinigender Hintergrund von der gespiegelten Gegenstände gedacht, welche aber nicht in einem Anerlei des Absoluten Nichts verschwinden. Was die Erkenntnismethode angeht, ist im Aufsatzort eine Radikalität zu sehen, die sich im späten Werk Ort Logik und religiöse Weltanschauung in noch stärkere Verbindung mit der Bewegung des Übergehens zuspitzt. Die Wurzeln dieser Radikalisierung sind schon am Anfang des, Aufsatz, des Aufsatzes Ort zu sehen. Wenn Nishida schreibt, ich zitiere, im wahren Ort, es ist nicht nur möglich, dass ein Ding in seinen Gegensatz, sondern sogar, dass es, dass es in das ihm Widersprechende übergeht. Zitat Ende. Das Bild und die Konsequenz der Widersprüchlichkeit im Kontext des Übergehens waren wahrscheinlich für Nishida im Jahr 1927 nicht weit genug durchgedacht und, ich zitiere, von der Welt des gegensätzes in die Welt des Widerspruchs hin, hinüberzugehen und diesen Übergang schärfer beschreiben zu können. Ich zitiere nochmal. Wird der Ort jedoch schlecht in nichts, so verschwindet dieser Widerspruch. Und wir können wieder die je eigenständige Existenz sehen, wie bei Dingen, die sich im Raum befinden. Da die Bewegung des Übergehens nach dem Bashu-Sucht erscheint im Aufsatz da die Bewegung des Übergehens nach dem Basho sucht, erscheint im Aufsatzort ständig die Möglichkeit, diesen Ort zu substanzialisieren. Was Nishida sicherlich nicht meinte, aber was sich durch seinen Fokus auf diesen Ort ergeben könnte. Später löst Nishida diese Gefahr des Missverständnisses auf. Zeichen dafür, dass nicht jeder sein Denken für eine Wendung vorbereitet, ist für mich dort im Text zu erkennen, wenn immer häufiger Termini aus dem semantischen Kontext des Übergehens auftauchen. Schon von der Mitte des vierten Abschnittes an bis hin zu Ende des Aufsatzes Ort nimmt die, äh, die Rede von Grenze, Rende, Rest, Umrisslinie, Umfang zu. Vorbildlich sind in diesem Zusammenhang die Andeutungen von Widersprüchen und von einer widersprüchlichen Selbstidentität der Gegensätze, die mit der Notwendigkeit eines Spielraums für den Wirkendes verbunden ist. Ähnlich sorry für Zitat ähnlich, äh, ähnlich wie Wirkendes bedeutet dass sich die Subjektebene an die Prädikatsebene annähert, so nähert sich auch die Prädikatsebene an die Subjektebene an. Insofern die Prädikatsebene die Subjektebene umfasst und noch ein Spielraum bleibt, wird sie zum Wirkenden. Wirken bedeutet, dass die Prädikatsebene, die das Subjekt umfasst und noch in sich Spielraum übrig lässt, in sich dieses Subjekt bestimmt. Dies bedeutet, das Subsumptionsverhältnis von der Seite des, des Prädikats aus zu betrachten. Daher ist eine einzelne Subsumptionsbeziehung von der Prädikatsebene ausgesehen, die das Subjekt umfasst und noch in sich Spielraum übrig lässt. Der Wille. In dem Bereich, in dem sie mit der Subjektsebene übereinstimmt, ist sie Urteil. Und in der Subjektsebene, die in der Prädikatsebene enthält, enthalten ist, wird sie zum Wirkenden. Im späteren Aufsatz Ortlogik und religiöser Weltanschauung von 1945 ist die Leitende der die Möglichkeit, Religion philosophisch durch die, Ort, durch die Ortlogik zu fassen. In diesem Werk versetzt Nishida seine Aufmerksamkeit auf die Gegenseitigkeit. Gegenseitigkeit und das Gleichzeitige so, des Erkenntnisverhältnisses in der Relativität des Selbstbewusstseins. Die Beziehung zwischen Wissendem und Gewussten, die vor dem Hintergrund von Basso stattfinden, verdichtet sich im Begriff der sich selbst ausdruckende Welt. Wenn das erkennende Subjekt, das eins mit einem Objekt ist, sich in einem Ort befindet, befindet sich nun in und dieselbe prädikative Ebene als, als Selbstbewusstsein oder Selbstgewahren in der Welt. Das Absolute von Basho drückt sich nun für da in der widersprüchlichen Selbstidentität der Welt mit sich selbst aus, wobei das gemeinsame Auftreten von gegenseitigen Merkmale den Widerspruch nicht auslöst, sondern vielmehr den kreativen und dynamischen Ausdruck der Welt bildet. Mein Eindruck ist es, dass sobald Nishida Basho als Ort des Absoluten nicht aufgezeichnet und aufgedeckt hatte, widmet er sich in seinem Werk, die Modalitäten dieser Erkenntnisse und Verhältnisse zu erkunden. Nishida verschärft seinen schon gerichteten Fokus auf die Beziehung Subjekt-Objekt oder subjekt prädikat und erweckt damit das Gefühl, dass jede Spur von Substantialität oder Substratus, die im Aufsatzort noch anwesend war, sich in der selbstwidersprüchlichen Dynamik der Welt auslöst. Wissen bedeutet, dass das Ich sich selbst übersteigt und aus sich selbst heraustritt. Dies bedeutet umgekehrt, dass die Dinge zum Ich werden und uns selber bestimmen. Im innersten Grund unserer Selbstbewusstsein liegt etwas, das uns selbst durchaus, durchaus übersteigt. Und je tiefer es sich selber, selber weiß und gewahrt, umso mehr übersteigt es sich. Was im, im Aufsatzort eher spiegelt oder gespiegelt wurde, spiegelt es sich in sich selbst und zugleich einander und muss sich unweigerlich mit dieser Identitätswiderspruch auseinandersetzen. Die Auseinandersetzung des Selbstgewahren mit sich selbst impliziert eine Selbstnegation und Selbstgestaltung derselben Welt. Was die Welt ist, sozusagen der Ort, das Feld, worin die Gegensätze sich treffen und wirken, aber nicht unabhängig von dieser Welt, sondern eher ausgehend von ihr, so dass sie die Welt gestalten und dementsprechend die Welt dank ihrer inneren Dynamik sich selber formt oder sich schon geformt hat. Die Zirkularität und Gegenseitigkeit dieser Bewegung ist von der Selbstnegation untrennbar, die im Kontext der widersprüchlichen Selbstidentität der Welt eine Stufe schärfer und keine bloße Negation sein kann. In der Selbstgestaltung der weltaften Welt als Selbstnegation zugleich Selbstbejahung des Absoluten muss jedoch vom Anfang an der negierende Aspekt enthalten sein. In der geschichtlichen Welt ist auf einer Ebene auch die Negation des Menschen enthalten. Das Absolute übersteigt nicht einfach das Relative, denn es muss in sich durchaus Negationen enthalten. Folglich ist das Relative nicht bloß eine abstrakte Gestalt des Absoluten. Vielmehr muss es auch dessen Negation in sich enthalten und das Viele gegenüber dem Allgemeinen sein. Daher muss sich in einem Aspekt der sich selbst gestaltenden Entfaltung der geschichtlichen Welt, die Welt sich selbst verlieren. Indem überall diese Selbstnegation enthalten ist, kann sich die Welt durch sich selbst selber in, äh, erhalten. Denn Welt ist die absolute Realität, die durch sich selbst wieder durch sich selber wirkt. Durch die bloße Selbstnegation, allein jedoch, kann die Realität natürlich nicht durch sich selbst er erhalten. Die Widersprüchlichkeit der Gegensätze, also fast einer Stufe höher oder einfach betonter in Basche, führt nicht wieder zur Problematik der Identität, die nun einer widersprüchlicher ist. Paradoxerweise bildet die Widersprüchlichkeit einen gemeinsamen Boden für die Gegensätze, auf denen sie zusammenwirken können. Die Bewegung des Übergehens ist durch die Widersprüchlichkeit verstärkt, beschleunigt und verdichtet. Nicht nur aufgrund der über, überspannten Verhältnisse, sondern aufgrund der Verwandtschaft zwischen diesen zwei Extreme. Sie können nun nur als untrennbar gedacht werden und sich auch so eng miteinander verwickelt, dass ihr ständiges Ineinanderübergehen zwischen Selbst und Anderem, Identität und Anderseits, von Nishida als Identitätsverhältnis, und zwar eine Soku-Identität, vorgestellt wird, da das Verändernde zugleich auch das Veränderte ist. <lacht> Die Bewegung des Übergehens folgt nicht mehr einer mehr oder weniger bestimmten Richtung wie auf der Suche des Basche. Sie tritt in alle Richtungen über und überflutet alles, was sie trifft, der Beschaffenheit der Gegend folgend. Hat diese Bewegung keine Richtung und zugleich alle Richtungen? Nishida selbst, nach dem Muster zen-buddhistischen, zen aber auch westlichen Erkenntnismethode methode nennt es kreisformig. Dies bedeutet nicht im linearen Gegensatz von einer Seite zu zueinander überzugehen, überzugehen, sondern es muss bedeuten, wie Shinhan, Shinran sagt, durch die andere Kraft aus der Irre befreit werden bzw. zirkulär sein. Meines Erachtens versteht man die Vielfältigkeit des Übergangsbewegungen, indem man sich die von Nishida erwähnte Gegensatzpaare näher anschaut. Oft handelt es sich nicht um einfach um sich geschichtlich streng ausschließende Gegenstände wie Endlich-Unendlich, Raum-Zeit, Negation und, Bejahung und so weiter. Nishida schneidet in seinem Text verschiedene Figuren an, die keine feste Selbstnegation haben, aber diese haben im Gegensatz zu mehrere Oppositionsmöglichkeiten, wie Gott, Mensch, Individuum, Natur, Leib, Tod. Manchmal spielt das Wir eine interessante Rolle, indem wir selbst Ausdruckpunkt der Welt oder auch Grenzen der Selbstbestimmung der geschicht geschichtlichen Welt sind. Die Welt ist die Grenze. Zwischen, die Welt ist die Grenze zwischen all diesen Negationsfiguren und gleichzeitig der Hintergrund, auf dem sie gespiegelt werden können. Absolutes Nichts werden und zugleich absolutes Sein empfangen, muss die Grenze des Selbstwidersprüchliches bilden. Doch genau hier kommt unser sich selbst gewahnte Selbst zustande. Indem wir die Handlungen unser Ich übersteigen, kennen wir es. Gewöhnlich nennt man dies Selbstbewusstsein. Aber das allein macht das Ich bloß zum allgemeinen vernünftigen Existenz. In diesem Fall gäbe es kein einmaliges, einziges Ich und damit auch kein wahres Selbstgewahn. Ich soll versuchen, ein bisschen schneller zu gehen eigentlich. Sorry. Ja, ja, ich weiß. Okay, ich springe einfach. Ich hoffe, das ist nicht zu. Die Entdeckung der Einheit zugleich als Vielfalt des Selbstgewahren erinnert an die Erfahrung von Kensho, was Nishida mehrfach in seinem letzten Werk erwähnt. Im Zen-Buddhismus? sagt man, im Erwachen zu sich selbst äh, Buddha werden. Dieses Wort darf nicht missverstanden werden, auch wenn Erwachen mit äh, dem Chinesen, Ch chinesischen Zeichen für Sehen zum Ausdruck gebracht wird. So ist damit nicht das Sehen eines Gegenstandes außerhalb von mir gemeint und auch kein inneres reflexives Sehens unseres Selbst. Sehen bedeutet eine Umwendung unseres Selbst. Vom Zen-Buddhismus inspiriert, stellt Nishida Sehens und Werten auf eine Rangstufe, in dem Sehen eine globale Veränderungskraft der Selbstnegation entzieht, einbezieht. Das Absolute übersteigt nicht einfach das Relative, vielmehr muss es sich in seiner absolute Selbstnegation sich selbst enthalten und sehen. Die Ränder dieser Grenze bilden eine absolute Vermittlung zwischen den normalerweise zwei beteiligten widersprüchlichen Seiten der Beziehung. Von der Position des Vermittelndes aus betrachtet sind die einander entgegengesetzt wirkende die beiden Ränden der Selbstbestimmung des Vermittelnden, indem nun die gegenseitige Bestimmung der beiden Rände eine Folge nach sich zieht kann dies auch als die Selbstumgestaltung des widersprüchlich, widersprüchlich selbstidentisch Vermittelnden verstanden werden. Aus meiner Sicht bleibt der gegensätzliche oder widersprüchliche Ansatz nicht, das zu sehr von der Gefahr eines Dualismus bedroht und in einer entgegensetzenden Denkweise verfangen, sich sich Übergänge ausschließlich auf zwei nach Nishi gegenseitig widersprüchliche Seiten sind äh, sind sorry sind äh, Übergänge ausschließlich auf äh, zwei nach Nishi gegenseitig widersprüchliche Seiten bezogen wenn die Welt im Vergleich zur Örtlichkeit des Aufsatzes Ort eine weitere Offenheit zu einer komplexen Relationalität aufzeigt, wieso bleibt Nishida in einem gegensätzlichen Denken gefesselt? Dies sind einige der Fragen, die mich, außer zur Zusammenstellung einer Doktorarbeit, zur Auseinandersetzung mit der Räumlichkeit des Ortes, der Welt und des weniger erforschten Grenzenbegriffs, geführt haben, um mich immer noch zur Beschäftigung mit Nishidas Philosophie anhalten. In Bezug auf meine erste Frage aber bereits mit den anderen verbunden ist mein Eindruck, dass Nishida mit Ausdrucke wie Grenze, Rand, Umfang, Rest, Umriss, Linie und so weiter etwas wie Spielräume meint im Sinne von Felder. Die sich in der Relationalität zwischen Kontinuität, Soko-Diskontinuität, Identität, Soko-Differenz gestalten lassen. Sarà decisivo allora, reggere la tensione che emerge tra il proprio e l'altro, e l'altro del proprio, sentendo questo tra come un movimento, un passaggio, una soglia, non come luogo stabile o fisso. Schreibe ich das auch auf Deutsch lesen? Am besten? Ja. <lacht> entscheidend, entscheidend ist es, die Spannung zu halten, die zwischen dem Eigenen in, dem, dem eigenen in der Ander Andersheit und der Andersheit im Eigenen auftaucht, und dieses Zwischen als Bewegung zu spüren, als Übergang und Schwelle, nicht als stabiler oder fester Ort. Das Übergehen denke ich also, also als eine horizontale Bewegung, wobei ich mich mit horizontale nicht das Gegenteil von vertikal gemeint, äh, gemeint ist. Im Falle Nishida, de, Nishidas Denken würde man sofort einwenden, dass es sich eigentlich um eine vertikale und zugleich eine horizontale Bewegung handeln muss. Wenn ich von einer horizontalen Bewegung spreche, geschieht es nicht aufgrund der Ebenerdigkeit dieser Bewegung, sondern weil diese Bewegung den Horizonten aufmacht und Grenzen überschreitet. Danke. Sorry, Philipp, für die Zeit. Sorry. Okay, wir haben jetzt noch acht Minuten für Diskussionen und Fragen auch in Ja, ich denke schon. So, also wenn ihr Fragen, Fragen habt oder Anregungen, Kommentare, ja bitte. Würdest so du sagen, dass äh, die leibliche Erfahrung einer Schwangerschaft äh, eine höchstmütige Erfahrung wäre, im Sinne, also Selbstort werden? Und nicht man selbst sein, aber irgendwie halt auch doch. Ja. Ähm, also dieser Prozess äh, dass etwas wächst in mir äh, ist ja nicht nur paranologisch, sondern macht ja eigentlich hochphilosophische Momente auf, auf ganz weiblicher ja, da Ebene. Ähm, dazu geäußert ja. man sich sicherlich nicht. <lacht> Soweit ich weiß. <lacht> <lacht> Danke, das ist mega interessant. Tatsächlich denke ich, das wäre ein sehr, sehr schnelles Beispiel, sagen wir mal, um zu verstehen, vielleicht was Nichi da äh, meint, wenn er wenn meint, dass Leib auch, Leib auch ein, ein Ort ist. Ähm, andererseits denke ich, dass ähm, ähm, eine, äh, diese Erfahrung gehört zur Alltäglichkeit, soweit ich das verstehe. Und in der Schwangerschaft bestimmt merkt man, tausendmal äh, intensiver, ähm, eine, eine, also etwas, das aber immer dabei ist. Und man, man könnte das auch in den unterschiedlichen Situationen merken. Nur die Schwangerschaft ist bestimmt so intensiv, dass das, äh, also, man nichts anders denken kann. <lacht> aber das weiß ich nicht. <lacht> Einfach eine neue Frage, aber ich wie du das siehst. Was ist der Übergang zwischen diesen zwei Texten? Also, was, was verändert sich da, was wichtig ist? Also, das Wichtigste und was bleibt? Also, jetzt nur Ortlogik oder Ortlogik und religiöse schauen, Also, was ist dieses und in seinem Spät? ist also das ein Socko <lacht> äh, ja was was ich ähm, diese ich denke die sind schon ziemlich unterschiedliche Werke <lacht> äh, er benutzt unterschiedliche Stile dort äh, Schreibstil auch ähm, und gleichzeitig merkt man natürlich eine Entwicklung von etwas, das vorher schon da war. Äh, mein Fokus war hier auf die Bewegung. Das interessiert mich sehr, wirklich sehr. Weil äh, was, was ich ähm, sehr ansprechend an Nishida finde, ist genau diese Textbewegungen, äh, dass, äh, die, die er sehr, sehr gut äh, performieren kann im Schreiben. Und genau, ich wollte, ich wollte nur so meine... Ähm, Meinung äh, teilen, dass ich habe das Gefühl, im Ort ist die Richtung ein bisschen mehr linear, so ganz gerichtet auf diesem Ort. Er sucht das, er versucht das auszudrucken. Und in Ortlogik und religiöse Weltanschauung, dieser diese Bewegung ist nicht mehr so fokussiert, so direkt, sondern es dehnt sich auf. Ich hatte, ich hatte versucht, eine phänomenologische Beschreibung zu machen, aber ich habe keine Zeit mehr. <lacht> ich weiß nicht, ich kann Text schicken. Aber genau, die, die Art und Weise der Bewegung im Text, ich, ich rede nicht von Inhalten, finde ich ähm, ziemlich anders in dieses Spätwerk und es, es ist ähm, ich habe das Gefühl wie ein äh, wie ein Ball <lacht> sich ausdehnt und da noch mal zusammenschrumpft und alles berührt und verbindet sowas <lacht> Genau. Äh, mein Eindruck äh, war, dass, äh, wenn er von Welt spricht und versucht, diese äh, gegenseitige Bewegung zu beschreiben, äh, mein Eindruck ist, dass äh, ihm diesen Begriff Grenze viel mehr helfen könnte, als er vielleicht gesehen hat. Also, er hat das nicht so betont, äh, deswegen wollte ich versuchen, äh, etwas zu finden, zu suchen in ihm oder weiter zu und ich, ich habe hab mich gefragt wie, wie kann diese Bewegung entsteht, entstehen ist eine Spirale ist, oder wie dehnt sich aus und so und ich denke wenn wir näher an die Grenze gucken was wirklich eine, so eine Art Spielraum ein Art Ort ist Feld der nicht nur zwei Seiten berührt sondern ein neues öffnet diese Offenheit. Vielleicht, wenn wir dort gucken in der Grenze, äh, kann man äh, vielleicht diese Weltbegriff äh, bei Nishida noch, noch mehr äh, noch reicher machen oder so. War mein Eindruck. Ich habe auch eine Frage. Ich denke gerade mal deinen Ansatz des Ortes, insbesondere äh, finde ich auch die Bewegung der äh, horizontalen Radikale. und Und ähm, ich meine bei gelesen zu haben, dass er in so einer geschichtlichen Welt, dass diese ja letztendlich sowieso schon eine äh, Zeitlichkeit immer, immer äh, inhärent hat. Das heißt, die Zeitlichkeit vor Ort äh, glaube ich, äh, als äh, horizontale Linie mhm. oder äh, gerichtet hat, möchte ich so sagen. <lacht> ähm, und die Räumlichkeit kommt dazu, die richtet er dann in den Vatikanen auf. Und ähm, ich stelle mir das halt immer so vor, dass äh, die geschichtliche Welt natürlich in sich selber auch zu viel leer ist, weil äh, sie ja letztendlich auch äh, ein Ort ist, wie keine anderen Welten da auch. Und ähm, das würde mich einfach interessieren, wie du das interpretierst. Zumal es im Spätwerk, im Konkan-Aufsatz, äh, ja auch um Grundlinien Linien geht und er ja. auch diese mhm. Linienrisse, äh, Punkte da aufgreift. Das zieht sich ja eigentlich durch sein ganzes Werk seit 1917. Ja, ähm, wenn ich vielleicht äh, zurück zur äh, Bewegung äh, gehen kann. Ähm, ich finde, ähm, ich versuche zu denken, äh, wie, wie kann eine Bewegung nicht linear sein, <lacht> ne? um, um zu vermeiden, dass wir nur auf einer Ebene, entweder horizontal oder vertikal, oder zuerst horizontal und dann vertikal, weil es gibt auch so zeitliche Schwierigkeiten, ne? das Gleichzeitige zu denken, ähm, und äh, die... Ich denke, das hat nicht auch versucht, tatsächlich so irgendwie zu malen. Er war selber Kalligraf und so, und ich finde auch die Kalligraphie in meiner kleinen Erfahrung ein, ein sehr gutes Beispiel, wenn man versucht, ähm, diese, ähm, etwas zu schreiben. Man hat diese Muster im Kopf, man muss aber weggucken von, man muss gucken diese Muster und dann auf diesem weißen Blatt noch mal gucken und die Dort würde ich äh, vermeiden, an, äh, vermeiden zu denken, okay, zu, zuerst das, dann halt, ne? und dann diese andere, und dann das, und dann das. Es, es gibt eine, ich habe das Gefühl, ich, ich, äh, dieser Muster bleibt in meinem Horizont, <lacht> ne? nicht weil das horizontal ist. Also, ich habe diese Idee, wie das äh, sein soll, und trotzdem kommt was anderes, ne? Dieses Spiel, diese horizontale Spiele, <lacht> ne, ähm, das würde ich gerne also weiter beschreiben. Und bestimmt mit Punkten und Linien kann man viel mehr machen. <lacht> das war von... Okay, vielen Dank. Die Zeit ist jetzt leider rum. Ja, Vielen Dank für die Präsentation. Danke euch. <lacht>